Hallo zusammen, hallo Freunde, ich wollte mich für das ganze Jahr nochmal bedanken an meine treuen Fans und Abonnenten, ich hoffe ihr bleibt mir weiterhin treu, weil ohne euch bin ich nichts und das weiß ich auch, dann wünsche ich euch natürlich allen ein liebes, frohes, ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest, genießt die freien Tage und dann sehen wir uns bald wieder. Also, bis dann. Tschüss, bye.